Kommt zurück bei der Hocke. Ihr habt letztens schon mal meine Fragen beantwortet. Wer denkt, dass das die richtige Hocke ist? 40% glaube ich haben gesagt, dass das die richtige Hocke wäre. Da muss ich euch leider korrigieren. Ihr könnt zwar auch ruhig mal so machen, aber eine richtig gute Hocke sieht anders aus. Sie sieht nämlich so aus, dass er wirklich hier einsinkt, ein Po nach unten kommt und ganz wichtig, das allerentscheidendste ist eigentlich, dass er hier mit der Ferse unten seid. Es gibt welche, die sind von der Hüfte einfach so, ja, wie genetisch aufgestellt auch, dass sie ein bisschen breiter stehen müssen. Manche können schon ein bisschen enger auch stehen, das hängt mit der Hüftform zusammen. Das Allerwichtigste ist aber, wie gesagt, dass sie hier runterkommt. Ich habe es letzte Mal auch ein Video aufgenommen, dass man mit dem Band zum Beispiel ein bisschen tiefer reinkommen kann, dass die Belastung auf Hüfte und Klinische so hoch ist. Das auf jeden Fall ausprobieren, falls ihr komplett Schwierigkeiten habt, überhaupt da runterzukommen. Also nochmal für die Seitansicht. Ihr sinkt also hier wirklich ein und seid voll drauf. Voller Kontakt mit den Füßen. Dann könnt ihr natürlich immer ein bisschen spielen. Gehe ich weiter nach innen, gehe ich weiter nach außen, rotiere ich hier mal. Auch gerne ein bisschen kreisen. Sehr, sehr gut für die Hüfte, weil er die Gelenkflüssigkeit verteilt. Auch dieses Einsinken hier, was ich ganz gerne mache, hier mit dem Rücken, Super gesund auch für den Rücken, dass er mal ein bisschen entspannen kann, weil es sieht so ein bisschen bucklig aus, aber kein Problem, ist nicht falsch. Aber gerne auch mal probieren, sich nach vorne zu bringen, wieder einzusinken. Die Füße ansetzen, Brustwirbelsäule aufrichten, super Übung, habt ihr alles in diese Position schon drin. Ich kann die Hocke wirklich jedem ans Herz legen, probiert es aus und denkt dann, das ist die richtige Hocke. Viel Spaß.